Modul 3 hast du ausführlich gehört und experimentiert, wie der Computer Befehle und Eingaben verstehen kann. Solche Algorithmen zu verfassen erfordern nicht nur ein Verständnis der Konzepte, sondern auch eine logische und problemorientierte Denkweise und den Einsatz sogenannter Computational Thinking Skills, sprich informatisches Denken. Dieser Begriff wurde von Jeanette Wing, Professorin an der Carnegie Mellon Universität, im Jahr 2006 geprägt. Laut Wing beinhaltet Computational Thinking das Lösen von Problemen das Entwerfen von Systemen und das Verstehen menschlichen Verhaltens, indem er sich auf die grundlegenden Konzepte der Informatik stützt. Programmieren ist eine Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu trainieren. Diese Idee folgt jedoch einem relativ alten Konzept aus den 1980er Jahren, und zwar der Lerntheorie des Konstruktionismus von Seymour Peppert, Begründer des Massachusetts Institute of Technology, Media Lab. Peppert erklärte, dass Computational Thinking Prozesse die Art und Weise, wie Kinder lernen, positiv beeinflussen können. Er fügt den Lernprozess auch eine soziale Komponente hinzu, in dem Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Auch hier hielt er es für besonders wichtig, dass Kinder ihr eigenes Projekt oder Programm konstruieren. Computational Thinking Konzepte beinhalten verschiedene Techniken zur Problemlösung. Die folgenden fünf Techniken werden vermittelt. Teilprobleme hier werden Probleme in kleinere Probleme zerlegt. Mustererkennung hilft bei der Identifizierung von Ähnlichkeiten und Trends. Abstraktion Hier startet man mit einem konkreten Problem und versucht, eine allgemeine Lösung dafür zu finden. Algorithmisches Design, dies ist eine Schritt-für-Schritt-Strategie zur Problemlösung. Debacken heißt Fehler beheben und aus diesen zu lernen. Viele Länder auf der ganzen Welt, darunter Österreich und Deutschland, organisieren jährlich die Bepras Challenge im deutschsprachigen Raum auch Biber der Informatik genannt. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, welcher üblicherweise im November stattfindet. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersgruppen zu helfen, solche Computational Thinking Skills zu entwickeln. Dabei auch das Interesse an der Informatik zu wecken, die Schülerinnen und Schüler anzuregen, über knifflige Informatikaufgaben nachzudenken und ganz nebenbei grundlegende Konzepte oder Probleme der Informatik kennenzulernen. Und das, ohne dabei einen Computer verwenden zu müssen. Für diesen MOOC haben wir zwei bivert der Informatikaufgaben für euch vorbereitet. Viel Spaß beim Ausprobieren!